Ich bin der Maximilian, komme aus Kofbeuren im Allgäu, aus Deutschland. Und ich bin hier in der Steinbockbar im Stubayer Gletscher als Chef de Rang eingestellt. Ich bin jetzt seit Oktober 2017 hier, also jetzt meine zweite Saison. Es gibt da sehr viele Vorteile, weil man hat einfach immer um 5 Uhr Feierabend und ist dann um 6 Uhr schon daheim. Und sowas hat man in der Gastronomie normal fast nirgends. Und natürlich gibt es auch hier viel mehr Vorteile noch mit dem kostenlosen Skipass, kostenlosen Bustransfer nach Innsbruck, was alles super Sachen sind. Das ist ähm, hohe Amt, natürlich bedeutet für uns auch hohes Niveau, das wir jeden Tag versuchen zu halten und auch, denke ich mal, sehr gut hinbekommen. Mir wurde letztes Jahr am Ende der Saison ein Barista-Kurs geschenkt. Da durfte ich für einen Tag mit Übernachtung kostenlos nach Wien fahren, zu Julius Meine. Hat alles der Gletscher übernommen, da habe ich sehr, sehr viel noch gelernt und war super. Außerdem gibt es noch den Mitarbeiter Triathlon was äh, drei Abende im ganzen Jahr sind, wo wir uns alle, die ganze Gastronomie zusammen treffen und dann verschiedene Disziplinen haben. Und am Ende gibt es dann für jeden einen Preis. Und je besser man ist, desto bessere Preise gibt es auch. Es war letztes Jahr am Ende der Saison. Es gibt zwei verschiedene Termine dafür. Einmal für die, die schon früher aufhören, und einmal für die, die die ganze Saison, Saison da bleiben. Und äh, da sind wir in die Therme nach Geimberg gefahren, in Ober Oberösterreich, und hatten da drei Tage all-inclusive Baden, Therme, Erholung pur von der Saison. Das Team hier ist natürlich auch super. Und ähm, wenn man sich hier den Ausblick aus der Steinbockbar anschaut, dann muss man nicht mehr viel sagen. Der Ausblick hier ist super, traumhaftes Wetter und immer eine Freude hier arbeiten zu können.